Hey Leute, ich bin's Conny und heute schauen wir uns das zweite Halloween-Update von Mining Simulator 2 an. Und es ist nicht nur das Halloween-Update rausgekommen, sondern auch Season 5 hat begonnen. Deswegen gucken wir uns erstmal hier Season Pass an. Da es Season X, die sehen sehr französisch aus. Was ist das für ein Hut? Gehen wir mal nach unten... Der Overlord und Neon Elemental können wir hier kriegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also der sieht gar nicht so beeindruckend aus. Aber was tun wir nicht alles, ne? Kaufen wir mal das Ding hier. Ja, mhm. Ja, bitte. Dankeschön, gekauft. Und dann kaufen wir uns natürlich noch den Premium Pass für Season 5. Auch gekauft und dann gucken wir einfach mal nach, ob sich der Season Pass dann diesmal lohnt. Fangen wir erstmal ganz einfach an mit diesem billigen Zeug hier. Können wir uns alles claimen. So. Und im Season 5 eck finden wir. Achso, so Halloween Das ist eine Hexe. Stand er gerade Auto-Deleted? Augenblick. Nee, stand er nicht. Okay. With ein Jackrabbit. Okay. Season 5 Eck. Wir öffnen noch mal ein paar. Ich kriege aber nur gewöhnliche Pets. Wir gucken ja mal, wie die Witch Jackrabbits so sind. Die Witch Jackrabbits haben wir hier unten mit 810 Stärke. Aber sie sind halt fürs Halloween-Event ausgestattet. Also vielleicht eine Option für Leute, die beim Halloween-Event nicht vorankommen. Aber ich glaube, die sind jetzt nicht so gut. Gucken wir mal, ob wir noch was Besseres ziehen als die Dinger hier. Ah, vielleicht sollte ich mir auch mal einen Boost reinpacken. Ich bin immer so ein Trottel, Leute. Augenblick. Ich hau mir erstmal hier einen Boost rein. Ja, für 8 Stunden. Komm, jetzt mal ein bisschen ballern, ein bisschen gönnen hier. So, jetzt... Oh Gott, dann habe ich wirklich mal wieder die ersten Eggs verschwendet. So kennt man mich. Okay, Season 5 Egg. Jetzt mal mit einem Boost und ich kriege schon wieder gewöhnlich. Kein Problem. Super Boost. Und jetzt nochmal Season 5 Egg. Und jetzt bitte, bitte... Oh, schon wieder alle gewöhnlich. Das kann doch nicht wahr sein. Gib, gib mir noch mal ein Secret oder so. Vielleicht haben sie die Chancen verringert, weil das ist gerade echt nicht gut, oder? Und öffnen das nächste Season 5 Egg. Und jetzt bitte. Wenigstens mal ein Epic. Hallo? Okay, Leute. Das, das kann nicht wahr sein. Wir gucken jetzt einmal kurz hier in den Index rein. Season 5. Es gibt gewöhnlich, dann gibt es Legendary mit einer einprozentigen Chance und zwei Secrets gibt es. Und das eine Secret ist ein Herz. Oh... Okay, dann verstehe ich jetzt auch, warum ich noch keine Epics gezogen habe, weil es keine Epics gibt. Dann will ich jetzt aber auch das Legendary. Da gibt es ja auch eine 1,35%ige prozentige und dann ziehe ich es auch. Ja, der Dark Demon. Okay, jetzt gucken wir uns einmal an, wie stark ist der Dark Demon aus dem neuen Eck. Und wir haben ihn hier unten schon mal nicht. Das ist gut. Hier ist er. Okay, er hat 6.000... Ui, den kann man auf jeden Fall benutzen, 2000 Candy-Bonus Das kommt ja sogar schon an die heiligen Süßigkeiten ran Wenn die, alter, gut Okay, den, den kann man auf jeden Fall benutzen Den kann man benutzen, okay, jetzt erstmal hier die weiteren Eggs öffnen Vielleicht sind wir tatsächlich nochmal in Limited Das wäre so geil, bitte, bitte, gib mir ein Limited-Spiel, bitte, bitte, bitte Und schon wieder drei gewöhnliche, die werde ich alle so wegschmeißen Super Boost, super Glücks Boost, yeah, Season 5 Egg Wobei, ich kann die gleich auch einfach mal shiny machen, wenn wir soweit sind. Nochmal Season 5 Egg. Man braucht ja ein paar gewöhnliche, um sie shiny machen zu können. So, wir sind gleich durch. Und jetzt aber Secret. Kein Secret. Kein Problem. Ich kann ja immer noch Secret ziehen. So, jetzt haben wir... Oh, immer einen Legendary. Okay, noch ein Dark Demon. Sehr gut. Aber... Oh, noch einer. Sehr gut. Der kommen sie endlich. Jetzt bitte nur noch drei. Da bin ich glücklich. Nur noch drei. Oh, gar keiner. Okay. Na gut. Dann Omega Glücksboost. Und jetzt Neon Elemental. Und der Overlord. So. Ähm, wenn ich hier durch bin, kann ich natürlich den Pass neu starten. Posternush. So. Und der Overlord hat 4350 Candy Bonus. 40.000 Stärke. Der ist auf jeden Fall zu gebrauchen, wenn man davon dann vier Stück zusammen bekommt. Das heißt, ihr müsst euch den Season Pass viermal durchmachen und euch dafür dann noch das Premium Ding holen. Ich weiß ja nicht ob ihr darauf Lust habt, aber dann würde der sich auf jeden Fall aktuell lohnen. Und der Neon Elemental, den haben wir hier mit 3.250 Candy Bonus. Der sieht aber auch gar nicht mal so schlecht aus. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier einmal in die Schmiede rein. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, ich habe die heiligen Süßigkeiten ein bisschen gefarmt, damit ich die jetzt shiny machen kann in dem Video. Den Dark Demon kann ich leider nicht shiny machen, da hätte ich einen weiteren ziehen müssen. Echt schade. Aber den Witch Jackrabbit, also das gewöhnliche Pet aus den Season 5 Egg, das will ich jetzt auch einmal shiny machen und gucken, wie stark der dann ist. So, und dann haben wir jetzt einmal die Heilige Süßigkeit. 3000 Stärke in der Standardausführung. Gar nicht mal so krass, wenn man jetzt bedenkt, dass wir den Overlord mit 4350 haben. Und dann scrollen wir einmal runter und gucken uns den Witch Jackrabbit an, der 24 Bonus hat. Also den kann man wirklich in die Tonne kloppen. Einmal kurz noch in die Fabrik, meine Gems abholen und dann nochmal rüber in die Halloween-Welt, weil da ist ja jetzt auch Event Teil 2 rausgekommen. Willkommen in der Halloween-Welt. Ah, ich habe einen Index wieder voll gemacht. Das muss ich natürlich auch einmal kurz. Das Season-Eck habe ich durch. Perfekt. So, es gibt nur ein neues Eck. Hier steht immer noch, kommt bald. Ui, es gibt noch ein Teil 3-Event. Alles klar. Das Eck hier. Na komm. Machen wir mal, mal ein bisschen, bisschen öffnen. Mal gucken, was hier rauskommt. Wir haben schon mal ein Eposch... Oh, ich sollte vielleicht einmal kurz Auto-Delete ausmachen, damit ich mir wenigstens die Epischen schon einmal angucken kann. So, der Frankenbunny. Wie stark ist der Frankenbunny? Er hat 25 Stärke. <lacht> Holt euch lieber den Frankenbunny, bevor ihr für den Season Pass durchgrindet. Ich mache Auto-Delete wieder für episch an. Und versuche jetzt. Kann ich einen. Nee, Legendary sehe ich nicht. Da ist die Chance gerade zu niedrig, um das jetzt nochmal so nebenbei zu machen. Ich versuche ein paar Eggs zu öffnen, aber das wird wahrscheinlich nichts. So viel Glück habe ich nicht. Okay, hier natürlich noch einmal ein bisschen. Was einsammeln? Dankeschön. Und Dankeschön. So, dann gucken wir, was bringt das Event noch mit sich? New Layer and New Or hat er... Äh, heißt es. Okay. Warte mal, ich buddel mich runter und bin jetzt schon ganz hinten angekommen. Wusste gar nicht, dass das so war. Okay, dann springe ich einmal runter, um zu gucken, was das für eine neue Layer sein soll. Ah, ein bisschen was nehmen wir von dem auch noch mit. So. Ich kann ja die Pets auch mal schnell Stufe 20 machen. Weil Stufe 20 sehen wir ja deren wahres Potenzial. Und das macht inzwischen schon einen ziemlich großen Unterschied, ob man Pet Stufe 1 oder Stufe 20 hat. Damals hatte ich immer das Gefühl, das bringt gar nicht so viel, aber ja doch, kann man machen. Aber ich glaube, das dauert jetzt richtig lange, bis ich in einer neuen Layer ankomme. Ich bin ja gerade mal bei Ebene 391. Jetzt bin ich bei Ebene 400 angekommen. Und ich weiß, ich, irgendwo bei 5, 6, 700 gibt es dann irgendwann Potions. Ich hole mich einfach mal ein bisschen nach unten. Es dauert so lange, Leute. Ich bin jetzt bei den Potions angekommen. Wie weit muss ich noch runter? Ich versuche bis Ebene 1000. Und damit bin ich bei Ebene 1000 angekommen. Und habe jetzt die Pumpkins. Okay, jetzt kommen die Pumpkins erst. Ah, wie tief muss man dann noch runter? 1500? Okay, wir gehen noch mal runter bis zur Ebene 1500. Oh, jetzt bin ich schon in der dunklen Ebene, aber die kennen wir schon. Und ich bin bei Ebene 1500 angekommen. Der Haunted Stone ist jetzt ein bisschen heller geworden. Ich weiß nicht, ob der vorher schon so hell war. Das kommt mir jetzt tatsächlich ein bisschen unbekannt vor. Aber das kann ja wohl nicht die neue Ebene sein, von der gesprochen wurde in den Update-Logs, oder? Ich habe das Gefühl, viel mehr kommt hier nicht mehr. Oh, doch! Doch! Neue Steine! Okay, und hier sind jetzt auch... Oh, ich wollte gerade gucken, was das ist. Okay, okay, jetzt haben wir endlich was Neues. Das ist die neue Ebene. Das sind jetzt dunkelblaue Haunted Stones. Und hier gibt es tatsächlich dann ein neues Erz. Ich glaube, das waren kleine Geister. Gucken wir mal, wann ich wieder welche finde. Da! Ghostium! Okay, die habe ich vorher noch nicht gesehen, Ich weiß ich weiß nicht, ob ich mich vorher nie so tief runtergegraben habe. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Das wird dann die neue Ebene sein. Okay, cool. Jetzt, wo wir es hier hingeschafft haben, einfach mal den Teleporter platzieren, den ich eh nie verwenden werde. Und gehen wir einmal an die Oberfläche. Weil ich möchte jetzt was machen, was ich die ganze Zeit aufgespart habe. Ich habe 12,1 Milliarden Rucksackspace eingenommen. Und ich gehe jetzt auf Verkaufen. Ah, jetzt bin ich wieder reich. Sehr gut. Einmal in den Event-Shop. Und da gibt es jetzt auch die Laterne O Wisp. Und die gönnen wir uns jetzt. Und zwar komplett. So, die Laterno-Wisp haben wir uns gekauft. Ich kaufe mir jetzt noch die ganzen Boosts hier. Weil die werden ja auch nicht billiger. Und leider konnte man den mystischen Trank tatsächlich nicht mehr neu kaufen. Der wurde nicht restocked. So, die Laterno-Wisp hat 5000 Base-Stärke. Oh mein Gott. Die mache ich mir sofort. Aber sofort mache ich mir die Shiny, Leute. Okay, die mache ich mir jetzt sofort Shiny. Da gucken wir, wie stark die ist. Das wird geil. So, Shiny gemacht. Shiny in der Standardausführung ist hier rot und hat... 11.000 Candy-Bonus Hat so schon 110.000 Stärke 104.000 Gold-Bonus Und 6.000 Geschwindigkeit Zum Vergleich Der mystische Trank in Shiny Auf Stufe 20 Ist schlechter Ein Bisschen mehr Geschwindigkeit, ja Aber der ist auch auf Stufe 20 Jetzt gehen wir nochmal in die Halloween-Welt Und ja, das war's dann auch mit Teleportieren, Leute Ich muss ja wieder runterspringen Okay, springen wir nochmal runter Hey, das war gar nicht mein Loch. Okay wir machen die Later No Wisp jetzt nochmal Stufe 20. Aber ich kriege gar keine Geräusche, dass die Stufen aufsteigen. Ich habe sie nicht ausgerüstet. Ich bin so ein Trottel, Leute. Okay. Jetzt kann sie auch wieder aufsteigen hier. Bam, bam, bam, bam. Ach ja. Aber die levelt richtig langsam, Leute. Also so lange hat das mit dem auf Stufe 20 Level noch nicht gedauert. Ich meine, es lohnt sich ja, die hoch zu leveln. Da muss man auch ein bisschen für arbeiten. Jetzt müsste ich Stufe 16 sein. Gucken wir mal nach. 15 erst. Gerade mal Stufe 15. Oh. Nur noch eine Stufe, Leute. Und damit haben wir ihn auf Stufe 20. Jetzt aber nochmal den Teleporter platzieren, weil ich habe ihn mal wieder nicht benutzt. An die Oberfläche zurück. Und wir schauen ihn uns jetzt an. Auf Stufe 20 hat er 137.000 Stärke. 130.000 Goldbonus, 13.800 Candybonus, 7.75.000 Geschwindigkeitsbonus und ist damit mit Abstand das stärkste Pad im Spiel. Krass. Und das kann man Free-to-Play bekommen. Das gibt es hier im Event-Shop. Wer von euch das Halloween-Event die letzte Woche gefarmt hat, kann sich safe inzwischen die Laterno und Wisp kaufen. Gucken wir mal nach, ob ich hier was habe. Ich muss noch so ein paar Eier öffnen. kann ich das nächste äh, von dem Ding machen. Das könnte ich jetzt noch machen, aber ich könnte es auch offscreen machen. Denn ich finde, das Video lief jetzt schon lang genug. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!